Ich möchte fliegen mit dem Wind, der die Einsamkeit nimmt und die Leere bringt. Der Wind, der macht, dass der Himmel lebt, der die Wolken über das Meer verweht. Ich möchte fliegen mit dem Wind, der von Gleichmut, Wut und Ängsten singt die Luft zum Atmen nimmt und bringt, der den feuchten Duft von Regen besinkt. Der Wind, der trägt mich zu dir hin, in seinen eisigen Armen, wie ein Kind. Denk an mich und dann und dann siehst du mich und dann spürst du mich und dann riechst du mich und dann fühlst du mich und ich sing für dich und dann hörst du mich und ich wein um dich und du schaust auf mich. Ich möchte fliegen mit dem Wind, dessen kalter Geruch so schnell verrinnt. Mit dem Sturm zu jagen über das Land, mit der vernichtenden Kraft eines Hurrikans. Vom Wind beflügelt wie im Traum, von oben in den Himmel Himmelsschau. Ein Traum, aus dem es Bilder schneit. Gedanken von der Zeit befreit. Im Traum kann ich bei dir stehen, kann ich reden, lachen, sehen, Ich denke an dich und dann und dann sehe ich dich und dann spüre ich dich und dann und dann fühl ich dich und du singst für mich und dann hör ich dich und du weinst um mich und ich seh zu dir